Gutes Arbeiten bedeutet nicht am Wochenende arbeiten, nicht mehr als acht Stunden am Tag und ansonsten bin ich froh, wenn die Entwicklungsumgebung läuft.